Kai Scheffel setzt sein ganzes Herz und sein Talent ein, um den Charme und den unverwechselbaren Stil der großen Showmaster und Komiker zu erhalten. Publikumslieblinge wie Rudi Carell, Peter Alexander, Frankenfeld, Loriot, Junke oder der unvergessliche Heinz Erhardt formten sein Verständnis für niveauvolle Unterhaltung. Mit einem Augenzwinkern wird er deshalb liebevoll von der Fachwelt als Dinosaurier im Showbusiness bezeichnet. In über 40 erfolgreichen und atemberaubenden Bühnenjahren als Entertainer schrieb er viele eigene Gedichte. Seit 2018 gastiert die Kai Scheffel Show mit dem Soloprogramm noch ein Gewicht in den namhaften Häusern unseres Landes und über die Grenzen hinaus. In der Kai Scheffel Show erlebt man Entertainment in rein Gerade noch in der Haut von Erhard mit Gedichten, Redewendungen, Karlauern und Gesang wechselt die Dramaturgie zu seinem Steckenpferd, dem Bauchreden. Comedy, Schauspiel, Musik und ganz viel Herz verschmelzen mit den Werken von Heinz Erhardt und Kai Scheffel. Naht, aber nicht reibungslos. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen und gute Unterhaltung. Ihr Sky Dumont